Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit dem Thema Hypercube ähm, als Beispiel für ja, verschiedene Kennzahlengrößen in der Graphentheorie. Beim Hypercube ist der Knoten definiert sozusagen als Koordinate, als Vektor. Ja, das heißt mit 0 und 1 als Alternative. Und zunächst kommen wir dazu, wie wir die Anzahl der Knoten bestimmen und das ist relativ trivial, wir haben ja 0 und 1 zur Auswahl, das heißt Betrag 2, ja, wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten, mit einer 1 gehen wir sozusagen eine Koordinate in eine Richtung weg und dementsprechend ist je nach der Dimension von diesem Würfel dann die Knotenanzahl 2 hoch d, ja, also Dimension stellt hier den Exponenten dar und wenn man sich das Ganze mal anschaut ähm, für die verschiedenen Dimensionen, dann haben wir in der ersten Dimension nur eine Auswahlmöglichkeit. Ja, wir haben eine Linie mit zwei Knoten und dementsprechend stellt 0 den Ursprung dar und 1 dann eine Koordinate weiter rechts. Wenn wir dann eine zweite Dimension reinbringen, haben wir ja sozusagen Breite mal Länge, das heißt wir haben ein Viereck. Und dementsprechend haben wir 2 hoch 2, 4 Knoten und wenn wir dann in den dreidimensionalen Raum gehen, haben wir 2 hoch 3, sind 8 Knoten. Und das kann man dann beliebig fortführen für höhere Dimensionen, allerdings ist dann natürlich etwas schwieriger das Ganze darzustellen. Ja, kommen wir jetzt zu der Anzahl der Kanten. In einem solchen speziellen Graphen, wie ich ihn einfach jetzt mal bezeichne, und dort orientieren wir uns auch wieder an der Eckenzahl. Es gilt natürlich, dass zwei Kanten, äh, zwei Knoten miteinander eine Kantenverbindung eingehen, also in ein und derselben Kante inzidieren, wenn genau eine Koordinate sich unterscheidet. Und wenn wir das Ganze mal auf unseren dreidimensionalen Hypercube sozusagen beziehen, auf einen Würfel, dann ist das immer der Fall. Dann liegt immer eine Kante vor, wenn sich zwei Knoten in eine Richtung, also wieder in X-Richtung, in Y-Richtung, also in die Höhe oder in Z-Richtung, in die Tiefe unterscheiden. Und das heißt, wir haben die Knotenanzahl von 8 und immer wenn eine Koordinate unterschiedlich ist, bildet sich dort eine Kante. Das heißt, wir haben in dem Fall 8 mal 3, weil es gibt ja drei Möglichkeiten, an denen sich die Koordinate unterscheidet. Jetzt ist aber der Fall, das ist ja das Handshake Lemma, dass eine Kante gebildet wird durch zwei Knoten, deswegen müssen wir 24 noch durch 2 dividieren und kommen dann auf eine Kantenanzahl von 12. Wenn wir das Ganze vergleichen, dann sehen wir, das passt überein. Ja, kommen wir jetzt zu der nächsten Kennziffer und zwar dem Durchmesser. Der Durchmesser gibt an den größten oder längsten Weg zwischen Zwei Knoten in einem Graphen. Also, die müssen natürlich eine Zusammenhangskomponente haben. Und in dem Fall haben wir ja den Ursprung 000. 0, 0, wenn wir auch mal wieder den Würfel nehmen, der Knoten, der am weitesten entfernt ist, ist natürlich der, der sich sowohl in x, in y, als auch in z-Richtung, also in Breite, Tiefe und Höhe, unterscheidet um einen Einheitsvektor in diesem Fall. Und das ist natürlich dann der Knoten. V111 und ähm, dort gelangt man hin, indem man drei Kanten beschreitet und in dem Fall ist also die Dimension äquivalent mit dem Durchmesser hier beim Hypercube. Betrachten wir jetzt die Eigenschaft eines Graphen und zwar die Teilenweite und hier muss man ein bisschen aufpassen, denn die Teilenweite, ja, kann man sich sehr gut analogisch anschauen bei Menschen. Was ist die Teilie? Ja, das ist am... Äh, an der Hüfte sozusagen der Umfang, an der Taille, <lacht> wow, <lacht> ähm, auf jeden Fall ist auch beim Graphen das der Fall, das heißt es ist der kürzeste ähm, geschlossene Kreis in einem Graphen und wenn wir jetzt einen Hypercube ähm, haben mit der Dimension 1, dann haben wir ja 2 hoch 1 gleich 2 Knoten, wir haben also eine Linie und eine Linie ist natürlich kein Kreis, ja? der kleinste Kreis ist C3, beziehungsweise K3, weil er ja auch vollständig ist und zyklisch. Und wenn wir natürlich dann nur eine Linie haben zwischen zwei Knoten, haben wir keinen Kreis, also auch keine Teilenweite. Und in dem Fall ist die Teilenweite definiert mit dem Unendlichkeitszeichen. Für alle Dimensionen größer gleich 2, ja? das heißt man hat mindestens ein Quadrat, beträgt dann die Teilienweite 4 und das ändert sich auch nicht, wenn man die Dimension erhöht, denn ein Würfel setzt sich natürlich in seinen Seitenflächen aus, ja auch Quadraten, quadratischen Flächen zusammen. Das heißt, in jedem Fall ist dann dort die Teilienweite 4. Ja, wenn wir schon bei der Teilienweite sind, also dem kürzesten geschlossenen Weg oder es ist ja somit ein Kreis innerhalb eines Graphen, kommen wir jetzt zum Umfang. Das ist nämlich der größte geschlossene Weg, der größte Kreis in einem Graphen und im Falle von einem Hypercube, in diesem Fall sagen wir einfach mal ähm, der Dimension 3, das heißt es gibt 8 Knoten, haben wir genauso äh, viele Kanten bei einem geschlossenen Weg wie Knoten. Und Das kannst du hier dargestellt sehen, warum das so ist. Und das heißt im Falle von einem Würfel haben wir insgesamt einen Weg, der 8 Kanten lang ist, weil es gilt, ist äh, dass... Der Umfang definiert ist als ein einfacher, geschlossener Weg und für den gilt, siehe auch Hamilton-Kreise zum Beispiel, bei denen ist es auch, da handelt es sich auch um einen einfachen, geschlossenen Weg, nur dass der ganze Graph ein einfacher, geschlossener Weg ist, äh, dass jeder Knoten nur einmal besucht werden darf, bis natürlich äh, auf den Start- und Endknoten zugleich. Und somit haben wir hier insgesamt acht Kanten, bei denen bis auf Start- und Endpunkt jeder Knoten nur einmal besucht wird und natürlich jede Kante auch nur einmal besucht wird. Ja, in dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne ein Like, lass ein Abo da für weitere Videos zu diesem Thema Graphentheorie, theoretische Informatik und wenn du magst, gerne auch Aktienanalysen, das ist ja eigentlich so das Gebiet, was ich am liebsten mache auf dem Kanal, neben anderen Themen zu IT und Wirtschaft und in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.